Warum lernt die türkische Politik nicht aus ihren Fehlern? Die türkische Politik kann nicht aus ihren Fehlern lernen. Und sie wird es auch nicht lernen können. Es gibt mehrere Gründe dafür. Wir müssen kurz zur Entstehung dieses Türkenstaats. Äh, Eingehen. In den 500 Jahren des Osmanischen Reiches gab nie ein Türkenstaat, gab nie ein Türkenprovinz, gab nie ein Türkenfürst, gab nie ein Türkengouvernement. Es hat nie gegeben. Man kann die politische Karte des Osmanischen Reiches nachschauen, dann wird man Armenien sehen, Bosniak sehen, Kurdistan sehen, alle aber einen Türkenstaat wird man nie sehen können. Nun, als diese neuen Staaten infolge des Osmanischen Reiches künstlich gegründet wurden, Irak, Syrien, Türkei, hat man der Türkei einen ideologischen Mantel äh, angezogen. Dieser ideologische Mantel heißt ein Staat, ein Volk, ein Sprache. Und diese ein Volk, ein Staat, eine Sprache hat man 20% Kurdistan den unterstellen. Jetzt standen die Türken unter einem massiven Problem. Ein Volk, das nie gegeben hat, ein Staat, das nie gegeben hat, jetzt... Ist er ein Staat und ein Türkenstaat? Was macht er mit den anderen? Das ist nur eine Möglichkeit, die anderen zu türkisieren. Und wenn die nicht machen, dann mit Gewalt. Diese rassistische, primitive Ideologie des Türkenstaates. Ich betone es nochmal, diese rassistisch-primitive Ideologie. Warum primitiv? Die ist viel primitiver und dummer als der Apartheidssystem in Südafrika. Das Apartheidssystem in Südafrika in seiner rassistischen Elemente hat nie die Existenz der Schwarzen geleugnet. Nie. Aber der Türkenstaat leugnet die Existenz der Völker Kurdistans. 30 Prozent der Einwohner Kurdistan, das unter türkischer Besatzung kam, waren Christen. Heute sind es 0,3 Prozent, wenn überhaupt. Der Türkenstaat, um seine rassistische Ideologie durchzuführen, hat einen Vernichtungskrieg geführt, den Namen geändert die Familien geändert und selbst wenn ein wissenschaftlicher Name eines Fuchses in Latein mit Kurt stand, hat der türkische Regierung sofort bei der UNESCO protestiert. Es ist so weit gekommen, dass sie von einem reinen türkischen Blut sprachen. Ich erinnere mich ganz genau, im Jahre 99, 2000 war das Erdbeben, in Istanbuler Umgebung, wo Armenier und Griechen Blutkonserven gespendet haben, der türkische Gesundheitsminister, nicht irgendeiner, hat es abgelehnt. Warum? Weil das passt nicht zu dem reinen türkischen Blut. Das würde den türkischen Blut beschmutzen. Das, was ich erzähle, habe ich nicht geschaffen. Das steht überall. Diese Rassistische Ideologie, die von Kamal Atatürk kam, kannst du auch jeden Tag erleben. Tiefsten Dörfer Kurdistan, auf jede Grundschule. Bild von Kamal Atatürk, Türkenflagge, wie glücklich, dass ich ein Türke bin. Jetzt überlegt mal das Wort Türke und Glück. Also wenn ich meinem Vater sage, wie glücklich, dass ich Kurde bin, er wird mich auslachen. das? Aber hier, du musst sagen, ich bin Türke und ich bin glücklich und wenn du das sagst, dann kannst du auch Präsident der Türkei werden. Du musst deine Identität abgeben. Solange der Kemalistische Ideologie mit seinem Primitivrassismus gab, hatte man noch eine Erklärung für das Verhalten des Völkermordes. An den Alawiten in Dersim, an den Sunniten in Diyarbakir, beide waren übrigens Kurden. Und jetzt kam die Gefahr noch dazu, diese primitiv-rassistische Ideologie des Türkenstaates wurde mit einem grünen Mantel umzogen, ein Mantel der Religion, vertreten durch den Präsidenten Erdogan. Das ist eine gefährliche Mischung. Religion, Gewalt und Rassismus. Solange diese Ideologie in diesem Staat besteht, wird der Türke nie daraus lernen, wird es auch nie überwinden. Das Dramatische und das Traurige noch dazu, wir haben viele Sogenannte Demokraten, die aus der Türkei geflohen sind, weil sie gegen Putz waren oder weil sie gegen ein Erdogan sind, die kamen nach Deutschland und haben hier Zuflucht gefunden, Unsicherheit. Wenn in Gaza irgendein Schuss fällt und die Hamas eine Rakete auf Israel abfeuert, und wenn in Gaza irgendein Schaden kommt, dann sind diese türkischen Demokraten die Ersten, die am Brandenburger Tor protestieren. Wir werden auch sehen am Tage Jerusalem, also Jaumul Al Quds, wir werden sehen, wie viele Türken da wieder gegen Israel protestieren werden. Aber gegen die eigene Aggression, die haben nie protestiert. Im Gegenteil. Ich fand es empörend und erstaunlich gleichzeitig, dass ein deutsche-türkische-religiöse Verbindung, die von Fördergeldern des deutschen Staates auch lebt, in Moscheen von deutschem Boden zum siegreichen Türkenarmee betet. Das ist ein Unikum. Es ist auch nicht mal ein Protestseiten des deutschen Staates gekommen. Das ist das Problem dass der Türkei, dass sie von ihren Fehlern nicht lernen kann. Solange die nicht in den eigenen Spiegel angucken, solange sie selbstkritisch mit ihrer Geschichte umgehen, Solange sie selbst kritisch, wie sie mit den anderen Völkern umgegangen sind, mit den Esiden, den Armeniern, mit den Kurden, mit den Juden, Trachien, mit den Griechen. Wer kennt das Volk der Punto? Das ist die Urgemeinde der griechischen Bevölkerung an der Schwarzmeerküste. Die ist total vernichtet worden. Gibt es nicht mehr. Eine Ursprache der Griechen an der Schwarzmeerküste, die ist weg. Und die Türkei feiert den Tag. Keiner, kein Türke, bis jetzt hat es geschafft, eine Bewegung aus der Geschichte zu lernen, zu sagen, stopp, bis dahin und nicht weiter. Ein einziger, Ismail Basikci. Ein türkischer Soziologe, der für einen Brief an den UNESCO hat gefordert, die kurdische Sprache zu lehren, wurde mit fünf Jahren Haft belegt. Eine Kurdin, Abgeordnete, die im türkischen Parlament für die Völkerverständigung, für die Brüderlichkeit der Kurden und Türken in kurdischer Sprache ihre Eid gesagt hat, wurde sie im Gefängnis für zehn Jahre gesteckt. Und das ist ein NATO-Land. Also ich sehe sehr, sehr schwarz, ich bin sehr Pessimist, was Rolle der Türken in Anbetracht das Lernen von den eigenen Geschichte. Wir Deutsche haben wir gelernt. Ich möchte an einen großen Mann erinnern, der nach Warschau ging hat nicht nur einen Blumen niedergelegt, sondern ist sie dann niedergegangen. Er hat gekniet und bat um Verzeihung. Und er hatte mit dem Nazi-Deutschen nichts zu tun gehabt. Für ihn war als ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, als ein Kanzler der Deutschen angebracht, sich den Opfer gegenüber zu neigen. Diese Mentalität fehlt im Orient durch die Mischung von Gewalt Gewalt. Unglauben.